Also, legen wir einfach los. Herzlich willkommen. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon 15.31 Uhr. Wir brechen mit einer Tradition, pünktlich anzufangen. Ich bin Oliver und ich habe mir überlegt, im Rahmen der OER Summer School biete ich einfach eine ja, Extra-Session zu H5P an. Den Kurs gibt es ja. Also auf campus.oerbekämpfung.de gibt es einen ganzen Kurs zu H5P mit allen Grundlagen und allem... Äh, ich glaube, allem, was man zum Einstieg auf jeden Fall braucht und ähm, ich habe gedacht, na gut, dann kann man ja zusätzlich noch so ein paar Extra-Sessions machen zu ein paar Themen, die jetzt nicht unbedingt in so einen Kurs passen, äh, weil die aktuell sind, sich ändern und, und solche Sachen. Das, das lohnt doch nicht. Die halten halt nicht so lange. Ähm, für die, die jetzt live dabei sind, äh, ich werde jetzt so wahrscheinlich 20, 25, wenn ich sehr lange labere, 30 Minuten erzählen, ein bisschen was zeigen. Und ähm, da wäre es gut, wenn ihr da erstmal die Mikros auslasst. Wir, wir können die äh, hinterher machen. Wir eine Fragenrunde auf jeden Fall noch. Ähm, da können wir das dann so machen oder im Chat, wie ihr das mögt. Den Chat könnt ihr immer schreiben. Aber vielleicht währenddessen nicht. Ähm, ich glaube, dann ist das für das Recycling des Videos vielleicht später einfach ein bisschen einfacher, falls damit noch was gemacht werden soll. Sonst hat man immer so, ich, ich zeige was, dann diskutieren wir, dann zeige ich wieder was, dann muss man so viel schneiden. Okay. Also, worum sollte es gehen? Ich habe äh, drei Inhaltstypen rausgesucht, die es offiziell noch nicht also Die sind zwar schon erschienen, aber die sind noch nicht in diesem H5P-Hub. Ähm, und die würde ich einfach kurz zeigen. Und ich zeige dann auch, wie man sich die schon installieren kann und nutzen kann, auch wenn die halt offiziell noch nicht erschienen sind. Und es gibt viele Wege. Ich benutze einfach mal den einfachsten. Wenn euch der einfachste nicht reicht, dann zeige ich euch gerne noch einen komplizierten. Ähm, ja, aber das ist so die Idee. Und das sollte, wie gesagt, 20 maximal wirklich 30 Minuten dauern. Und dann haben wir Zeit zu gucken, ob vielleicht habe ich irgendwas schlecht erklärt. Dann erkläre ich es nochmal und zeige es irgendwie ein bisschen besser. Oder wir gucken, wie kann man die einsetzen oder was fehlt vielleicht noch an Funktionen, das später dazukommen kann. So, das ist die Idee. Also lege ich los. Ich benutze jetzt gar nicht diese Zoom-Teilfunktion, sondern ich mache das einfach einmal so. Ja, ich springe so um und jetzt müsstet ihr, wenn alles gut gelaufen ist, meinen anderen Bildschirm sehen. Da seht ihr jetzt äh, mein privates Blog auf www.odivertake.de. Da kann ich nochmal schnell den Link auch in den Chat posten, wenn ihr da drauf gehen wollt. Äh, das ist da jetzt seit ein paar Minuten online. Und zwar ist das eine Übersicht über das, was ich heute mache. Bietet sich einfach an. Das also heißt, ihr könnt jetzt schon stöbern und wer später gucken will, äh, findet das da auch. Also, das erste, was ich rausguckt habe, ich scrolle einfach mal. Äh, das ist das hier. Das nennt sich Bingo. Gibt es schon eine ganze Weile, ich glaube seit 2018. Ähm, ist leider immer noch nicht offiziell erschienen, aber man, man kann es halt schon benutzen. Vielleicht spannend ist hier der Hintergrund. Ähm, äh, eine quasi Auftragsarbeit, die ich gemacht habe. Anja Lorenz, die von mir hochgeschätzte, die damals noch meine Kollegin war, sagte, hm, äh, sie fährt immer zu, was heißt immer, sie ist ab und zu mal auf langweiligen Konferenzen und da wäre es doch schön, wenn man einfach zwischendurch ja, Bullshit-Bingo spielen könnte. Das heißt, man bereitet sich so eine Bingo-Karte vor mit verschiedenen Begriffen, von denen man sowieso weiß, dass sie vorkommen. Vielleicht mache ich das hier auch ein bisschen größer, dann seht ihr es besser. Äh, so was hier, das ist jetzt vielleicht so klassisches BWL-Bullshit-Bingo, ne? also Quick Win, Benchmark, Immersion wenn ich in irgendeinem Vortrag bin zum BWL und ich weiß schon, ach, die kommen bestimmt davor, dann kriegt jeder zufällig so eine Karte und dann kann man geht's los. Und dann ist da vorne ein Redner oder eine Rednerin und dann sagt die Best Practice. Und dann sagt man schon, ha, Best Practice kann ich da machen. Und dann kommt irgendwann Agile und das beliebte Blockchain und weiß ich nicht, Longtail, Generation Y, Scalability, Customer Value. Und dann kommt vielleicht noch der Begriff Data Mining. Und dann passiert das hier. Dann äh, habe ich natürlich einen Bingo voll, was man damit jetzt macht in der Live-Situation, wo man aufsteht und Bingo schreit während der Konferenz, das ist dann den Leuten selber überlassen, aber ähm, das ist halt dieses Bingo mit Wörtern. Kann man natürlich auch mit Zahlen machen, das ist der einfachste Fall, aber das ist ein Beispiel. Das ist halt die, die ursprüngliche Idee gewesen. Ähm, dann habe ich das programmiert. Ähm, ich sage auch gleich, wie man sich das installieren kann, nutzen kann. Und dann kamen die Leute, naja gut, das ist natürlich nur ein Spielchen gewesen, aber man kann es doch auch didaktisch sinnvoll nutzen. Und da habe ich einfach auch so ein paar Beispiele. Das erste habe ich mal genannt, Kennenlernen bzw. Sprachanlässe schaffen. Wer zum Beispiel auch dem OER-Camp schon mal war, der wird das kennen. Da gibt es das auf Papier. Allerdings immer nur eine Karte für alle, wo die gleichen Sachen drauf sind. Und dann bekommt man die Aufgabe, so, am Anfang des, des Barcamps, bevor man sich überhaupt kennengelernt hat, im Großen, nehmt euch doch mal diesen Zettel, den ihr bekommen habt. Und jetzt geht mal zu einer Person und fragt die mal, Bestimmte Sachen und findet mal eine Person, die eine dieser Sachen erfüllt. Also, ähm, vielleicht mache ich das hier doch noch ein bisschen größer hier. Nehmen wir das hier. So, also oer Camping. Eine Person suchen und eine Person finden, die zum Beispiel genauso alt ist wie man selber. So, das heißt, man geht von Person zu Person und muss jemanden finden, der genauso alt ist. Was muss man machen? Man muss natürlich mit dieser Person sprechen. Das ist also super, um äh, ja, Leute kennenzulernen. Wer bist du denn überhaupt, um den Namen zu erfahren? Und dann sagen wir mal, ich habe jemanden gefunden, der genauso alt ist wie ich. Ich darf eine Frage stellen. So, jetzt gehe ich weiter durch den Raum. Jetzt suche ich jemanden, der Manfred Spitzer mag vielleicht. Oder ähm, vielleicht habt ihr ihn auch gefunden. Jemanden, der abseits erklären kann von Fußball. Oder jemand, der Microsoft mag. Oder der bei Twitter aktiv ist. Und so weiter und so fort. Und dann das gleiche Spiel. Vielleicht mache ich das hier mal in der Mitte, damit ihr auch diesen Joker seht. Es gibt natürlich auch einen Joker, den man optional vergeben kann. Und dann hat man irgendwann ein Bingo. Dann ist man, na, hat man halt quasi äh, gewonnen. Da kann man auch auf dem Bingo schreien. Äh, das ist super, um ja, so, so ein, ähm, ja. ja, um ein Kennenlernen äh, zu ermöglichen und, was ich gerade gesagt habe, so Sprachanlässe schaffen. Äh, mir hat dann, ich weiß Ihren Namen leider nicht mehr, aber irgendjemand hat mir gesagt, pass auf, äh, das ist eine gute Idee, mache ich einfach schon längst zwar auf Papier, aber im äh, Englischunterricht einfach, um die Schülerinnen und Schüler ins Sprechen zu bringen. Also, die bekommen auch so eine Karte und da steht dann zum Beispiel eine Frage drauf, die sie jemand anders fragen sollten. Das heißt, sie gehen dann da auch durch den Raum und dann fragt der oder die, äh, weiß ich nicht, what time is it? Und dann, muss, dann hat man halt die Frage gestellt, die steht da drauf, die muss man sich nicht ausdenken, das ist also sehr niederschwellig und die andere Person kann einfach darauf antworten. Und dann geht man einfach durch den Raum und stellt die Fragen und so. hat auch so ein Bingo voll bekommen. Kann man sich dann aber auch aussuchen, welche Reihe man nimmt. Es geht wirklich dann darum, einfach entsprechend zu kommen und das ein bisschen zu triggern. So, das kann man damit machen. Dann Veranstaltungsabschlüsse kann man damit machen. Das habe ich mal geklaut von Nele Hirsch. Die macht das in ihrem eigenen Kurs. Das ist hier auf dem, der OER Campus Seite bei der OER Summer School und bei ihr ist das so, oder bei den ganzen Kursen ist das ja so, dass man sich nicht so vorstellen muss, als ich gehe alles von, von vorne bis hinten durch und klicke jede einzelne Seite an und versuche alle Aufgaben zu lösen, sondern also man soll sich ja bewusst aussuchen, was einen interessiert. Und auch das mit der Teilnahmebestätigung, wer die haben möchte, ist ja sehr einfach. Man muss sich das quasi selber ankreuzen, was man gemacht hat, dann bekommt man die zugeschickt. Und hat gesagt, ist ja wahrscheinlich ganz gut, dass man sich selber nochmal überprüft, ob das irgendwie geht. Das heißt, wenn man ihren Kurs durch hat, soll man doch mal gucken, ob man da so ein Bingo voll bekommt. Also sagen wir zum Beispiel diese vier hier. Und wenn man irgendwo ein Bingo hat, sagt sie, okay, dann hat man auch mit, genug mitgenommen aus dem Kurs, dass man eine Teilnahmebestätigung verdient hat quasi. Also auch sowas kann man machen. Und äh, ja, das waren auch schon die drei Beispiele. Ihr seht, man kann das auch wiederholen und man kann auch einstellen, dass es dann neu sortiert wird. Ich glaube, das ist sogar der Standardfall. Man kann auch ein paar kleine andere, äh, andere Sachen machen. Und ähm, was aber nicht geht, es ist halt noch nicht offiziell in diesem H5P-Hub erschienen. Und ich zeige jetzt einfach, wie man es da reinbekommt. Und dafür zeige ich erstmal, was, was ich meine mit diesem H5P-Hub, falls euch der Begriff nichts sagt. Ähm, das ist jetzt ein nacktes WordPress, das ich vorhin aufgesetzt habe. Da ist nichts drin, außer einem H5P installiert. Und ähm, da müsst ihr aber nicht erschrecken, wenn ihr Moodle benutzt oder Drupal oder was anderes, wo H5P läuft. Das Wesentliche ist hier das Gleiche. Also bei WordPress geht man hier auf H5P-Inhalt und klickt auf Erstellen. Bei Moodle ist das je nachdem, was man hat, Interaktivität hinzufügen. Bei Drupal auch Inhalt erstellen. Und dann, egal wo ihr das macht, geht immer dieses, das hier auf, was diesen blauen Rahmen hat. Und wenn man jetzt hier mal sucht, wir können mal durchscrollen, werdet ihr dieses Bingo nicht finden. Ich habe alles installiert vorhin noch schnell, was es offiziell gibt. Das ist genau das hier, aber kein Bingo. Wir können auch hier nochmal Bingo eingeben. Bingo äh, gibt es einfach nicht. Und es wäre ja doch schön, wenn man das benutzen kann. Und äh, da gibt es jetzt verschiedene Wege. Und ähm, ja, die, der schwierige und naja, für die Admins immer so der beliebtere Weg ist, das über die Bibliotheken zu machen und dass ja, nichts Böses passiert und so weiter und so fort. Ähm, wenn man selber so eine Seite betreibt oder eben selber Admin ist, kann man es aber auch anders machen. Und zwar ist dann der einfachste Weg, einfach nochmal auf meine Seite hier zu gehen und äh, man sucht sich dann irgendwie einen aus, also nehmen einfach, ganz egal welchen, und dann gibt es hier unten diesen Reuse-Knopf, der ist eben da, um sich diese H5P-Dateien runterzuladen. Ne, geht auch auf und ich kann mir jetzt genau diesen, diesen Inhalt hier, dieses OR-Camping, was ich da erstellt habe, runterladen. Das mache ich einfach. Äh, ja, speichern wir uns einfach direkt auf dem Desktop. Da liegt das jetzt. Und das Schöne bei H5P ist, dass das ja nicht nur jetzt die äh, Mediendaten sind, also zum Beispiel das Bild, was hier... Äh, verbaut ist oder die Texte, die ich eingegeben habe, sondern da, sind auch, da ist auch der ganze Quelltext drin im Prinzip, der notwendig ist, um das laufen lassen zu können, also auch die Bibliotheken von diesem Bingo. So, was, was H5P jetzt macht, wenn ich wieder auf meine, äh, meine Seite hier gehe, da kann man Inhalte hochladen und jetzt suche ich mir einfach mal einen Inhaltstyp, den ich gerade runtergeladen habe, von meiner Seite, dieses OEA Camp Bingo und sage Öffnen und sage Benutzen und äh, wenn H5P jetzt merkt, okay, diese Datei habe ich noch nicht. Dass also diese Bibliothek, diese Bingo-Bibliothek, die da ja auch drin steckt, dann installiere ich die einfach. Einziger Haken, man muss halt die Rechte zum Installieren haben, sonst funktioniert das nicht. Also im Zweifel müsst ihr nochmal einen Admin fragen. Hallo, liebe Admin, kannst du mal schnell diesen Inhalt hochladen? Und ihr seht jetzt hier, das wäre der, der Editor von dem Bingo. Und da seht ihr schon genau, also wie, wenn ihr schon mal einen Inhalt irgendwo hochgeladen habt, dann ist das jetzt gleich. Ihr wisst, das ist alles das, was ich angegeben habe. Da könnt ihr jetzt gucken, was man damit machen könnte. Also man kann da auch noch ein Bild irgendwie drüber setzen, wenn man wollte. Man kann sich überlegen, will ich das so mit Wörtern spielen, was ihr gesehen habt? Oder will man es wirklich nur mit Zahlen haben? Dann sucht er zufällig, je nachdem, wie groß man das macht, Zahlen raus. und trägt die hat mal ein ganz normales Bingo. Man kann sich noch aussuchen, wie groß das Spielfeld sein soll. Man kann eben das Hintergrundbild für den, für den Joker nochmal setzen. Ich weiß gar nicht, was kann man auch machen. Genau, Joker setzen oder nicht setzen. Also wiederholen, erlauben oder nicht erlauben, wenn es halt durch ist, ist es sonst einmal durch. Das kann man dann machen. Und nun damit ihr seht, jetzt ist das quasi schon installiert. Also wenn ihr grundsätzlich Sachen installieren dürft, also 5 p inhalte ähm, oder besser gesagt Bibliotheken, dann funktioniert das ganz wunderbar. Und äh, ich kann jetzt einfach nochmal einen neuen Inhalt erstellen. Den ignoriere ich jetzt einfach, den speichere ich nicht. Jetzt habe ich wieder meine Liste und wenn ich jetzt hier durchscrolle oder oben Bingo eingebe, dann sollte ich auch irgendwo das Bingo-Symbol finden. Wahrscheinlich ganz unten. Da ist es fast ganz unten. Da ist mein Bingo. Also könnte ich jetzt hier auf Bingo klicken und... Ähm, kann eine neue Bingo-Aufgabe erstellen. So, Nummer 1. So, das probieren wir jetzt einfach nochmal zwei anderen Sachen, damit ihr seht, das ist wirklich easy peasy. Also gehen wir nochmal zurück. Das war das, äh, das Bingo. Nummer 2. Äh, QR-Code. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie es entstanden ist. Ähm ich weiß, nicht, Hirsch war daran beteiligt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ursprünglich von mir ausging oder ob es ihre Idee war, das zu machen. Ich glaube, in dem Fall hatte ich mir das schon gebaut und sie hat nur eine Idee beigesteuert, die ich gleich zeige. Weiß ich es aber nicht mehr ganz genau. Nele, falls du das siehst und das doch deine Idee war, dann bitte ich um Entschuldigung. Ich weiß nur, dass ich das eigentlich haben wollte für Kurspräsentationen. Denn, was ich ganz gerne mache, wenn ich irgendwie normale Präsentation nutze, ich packe da auf die erste Seite immer gleich so ein QR-Code drauf, damit man direkt auf die Präsentation noch kommt und sich die angucken kann und nebenbei da schon mal drin rumstöbern kann. Und Klar kann man auch so machen mit H5P in nehme Course Presentation und äh, suche mir noch irgendwie so einen externen QR-Code-Generator, trage dann eine URL ein und lade mir dann das Bild runter und lade das in H5P wieder hoch und dann funktioniert das auch. Ist aber bei mir zu umständlich. Und da habe ich gesagt, schreibe ich doch einen kleinen Inhaltstyp, der mir einen QR-Code generiert. Und das ist der hier, der ist auch noch nicht in der Kurspräsentation drin, aber äh, ich kann im Prinzip zeigen oder äh, andeuten, was man machen kann. Ich kann jetzt schlecht ja äh, zeigen, was der konkret tut, aber ihr seht, habe ich mich groß gestellt, äh, vorher die Seite, ist jetzt rüsengroß. Äh, man kann damit verschiedene Sachen machen. Also im Prinzip erstmal alles, was man in so einem QR-Code strecken kann. Das ist ja erstmal im Prinzip nur Text. Und ähm, so der Klassiker einfach URLs. Also wenn ihr das hier abfotografieren würdet, könnt ihr vielleicht mal nebenbei machen. Würdet ihr auf die Seite, das müsst ich klicke mal drauf, dann seht ihr das auch auf hafenfehl.org. Äh, linkt der halt. Mache ich wieder zu. Achso, auch vielleicht der Hinweis, dass das hier ich hatte so eine, eine Demo-Version mal geschrieben, dann kam von Ralf Hilgenstock der Hinweis, ähm, ja, nettes Ding, ist für ein Smartphone wahrscheinlich auch super, aber wenn ich das jetzt hier auf dem Desktop aufmache, sehe ich ja gar nicht, was das hier ist. Vielleicht braucht das aber. Also deshalb kann man jetzt hier draufklicken und man bekommt auch den Inhalt angezeigt von dem QR-Code. So, also wenn man davon aber ein Foto macht, ist halt ein URL dahinter, dann geht typischerweise der Browser auf. So, jetzt kommt das, was ähm, Nele Hirsch dazu beigetragen hat, auf jeden Fall. Äh, sie sagte, das ist ja okay, Für allen Dingen ist das da immer noch schwierig, also ich könnte natürlich jetzt irgendwie einen H5P-Inhalt nehmen, den erstellen, davon den URL rauskopieren, den hier in den Inhaltstyp packen und dann verlinkt das auf, also der QR-Code direkt auf H5, H5P-Inhalt. Kann man das nicht in 1 machen, kann man auch. Also es gibt auch eine Option, wenn man das hat, man sagt hier ist ja, ich will jetzt einen QR-Code anlegen und der soll zu diesem Inhalt springen, man stellt den Inhalt direkt in diesem Inhaltstyp. und ist letztlich aber auch nur ein Link, der dahinter steckt. Also kann ich ja mal, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt draufklicke, ähm, habe ich offensichtlich ein interaktives Video irgendwie dahinter gesetzt. Da sitzt ein, ähm, ein H5P-Inhalt. halt So, oh, jetzt komme komm ich wieder zurück. So komme ich wieder zurück. Also das, das geht damit auch. Ne? Also letztlich nur ein URL, aber man muss sich nicht drum kümmern und sich den irgendwo rauskopieren. Man stellt einfach den Inhalt und dann wird der Inhalt angezeigt, wenn man davon jetzt ein Totum hat. So, Das andere, jetzt, jetzt wird es schon ein bisschen spannender, aber diese QR-Codes können ja ein bisschen mehr. Also, was standardmäßig sogar immer drin ist, sind so Geokoordinaten. Und hier seht ihr schon ein bisschen Spielerei. Also, man kann beim Inhaltstyp auch äh, die Größe ein bisschen festlegen, man kann auch eine Farbe nehmen, wenn einem Rot lieber ist. Man muss nicht ein bisschen auf den Kontrast achten, dass das geht. Ähm, aber wenn man jetzt, wenn ihr jetzt hier von einem Smartphone ein Foto machen würdet, dann äh, seht ihr, stecken dahinter diese, diese Koordinaten, diese Geokoordinaten, Längengrad und Breitengrad. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist, ich müsste jetzt selber nachgucken, aber wenn ihr es mit einem Smartphone, wenn ihr davon hier ein, ein Foto macht, geht dann in der geht dann sowas wie Google Maps auf oder äh, gibt's, hat Safari oder äh, hat Apple wieder was eigenes, weiß ich nicht. Also geht dann jedenfalls die, die entsprechende Karten-App in der Regel auf und man bekommt die Karte angezeigt, kann ja auch ganz sinnvoll sein. So, nächster Fall, man kann auch Kontaktdaten hinterlegen. Das ist dann das, was ich dann eigentlich persönlich auch brauchte. Und wenn ich fertig bin mit irgendwie einer, mit einer Präsentation, dann bin ich ja vielleicht, dass die Leute mich irgendwie kontaktieren können. Dann könnte ich da jetzt mal eine Website irgendwie drauf verlinken und so weiter und so fort. Aber viel schöner, weil es halt auch standardisiert ist, kann man das so machen. Ich kann hier draufklicken, dann seht ihr wieder, was dahinter ist. Ne, da steht eigentlich drin, also mein Name, meine Firma und äh, Telefonnummer und E-Mail, das ist auch die Website. Und das Schöne ist, wenn man da mit, mit von diesem QR-Code jetzt ein Foto mit dem Smartphone macht, äh, geht typischerweise gleich die Kontakte app auf und fragt, möchtest du diesen Kontakt speichern? Was natürlich super ist, wenn die, ich will, dass die Leute ähm, meinen Kontakt irgendwie haben. Man kann es ganz auch mit Terminen machen, die werden dann in den Kalender eingetragen und so weiter und so fort. Und auch hier zeige ich noch mal, wie das geht, wenn man es selber installieren will, ist halt noch nicht offiziell erschienen. Achso, habe ich noch nicht gesagt. Liegt auch da, liegt einfach daran, dass das Kernteam von H5P natürlich äh, haufenweise andere Sachen zu tun hat und bei Beiträgen von außen, also von externen wie mir, bin ja nicht nur ich, ähm, also die können da nicht immer hinterher sein und dann ständig nochmal den, den noch nochmal durchgucken, ob da irgendwie was grob fahrlässiges drin ist. Da müssen die das veröffentlichen, das braucht halt immer ein bisschen Zeit. Von daher gibt es das noch nicht offiziell, aber auch hier, wenn ihr das nutzen wollt, geht ihr einfach auf die Seite www.olibatake.de, klickt hier, sucht euch wieder irgendeinen aus, klickt auf Reuse, ladet euch das als H5P-Datei runter, speichert jetzt auch wieder auf meinem Desktop, direkt zu der Bingo-Datei, die wir gerade schon hatten. So, und dasselbe Prinzip, ich springe nochmal ähm, hier auf meine Seite, wo H5P läuft, egal ob das Moodle ist oder WordPress oder Drupal und wenn ihr die entsprechenden Rechte habt, um H5P-Bibliotheken installieren zu können, dann geht man einfach hier, oben, man macht diesen Hub auf, geht auf hochladen und jetzt suchen wir uns einfach die QR-Code-Datei, die ich gerade untergeladen habe. Da ist sie schon. Und jetzt wird er natürlich fragen, ob ich den alten Inhaltstyp übersetzen will, weil es da schon einen gibt, obwohl er ist leer, darf er nicht fragen. Na, fragt doch. Das ist das, was ich vorher drin hatte. Der geht natürlich verloren. Ja, aber ihr seht das schon. Er hat jetzt eine neue Bibliothek hochgeladen. Das ist eben genau diese QR-Code-Bibliothek. Und jetzt seht ihr, was man hier machen kann. Also brauchte euch im Prinzip nur aussuchen, was soll es denn sein. Dann nehmen wir es einfach so irgendwie eine URL. So, das sind die Möglichkeiten, Kontaktdaten, Ereignisse, also Termine, E-Mail-Adressen, p äh, -E inhalte Standorte, telefonnummern SMS, also die, alles, was so ein Telefon machen äh, kann, wenn es so ein QR-Code findet. Sagen wir einfach URL. Äh, dann würdet ihr hier den URL eingeben, könnt noch sagen, soll es irgendwie eine bestimmte maximale Größe haben, die hatte ich eben bei dem anderen vorgegeben, deshalb ist da alles drin. Könnt sagen, zentriert, rechts, links. Ähm, und das war's auch schon. Und dann könnt ihr auch QR-Codes damit anlegen, innerhalb von A 5 P. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch, wenn die angezeigt werden, die rechte Maustaste nehmen und die speichern. Das heißt, ihr ersetzt auch irgendwelche anderen QR-Code-Generatoren, die ihr vielleicht sonst benutzt habt, dann halt automatisch auch mit dran. So, also springen wir nochmal zurück. Ich habe ja gesagt, ich habe drei. Also um das zu zeigen, vielleicht hier, ne? Rechte Maustaste als Bild speichern, dann speichert er das auch. Und ihr könnt es anderswo weiter benutzen, wenn ihr wollt. So, dritter Einheitstyp, den ich schnell zeige. Uh, pick the Symbols, uh, der ist tatsächlich auch von mir. Das nächste Mal zeige ich, das nächste Mal, ich glaube, nächste Woche haben wir noch einen Termin, da zeige ich auch Sachen, die nicht von mir sind, aber der ist auch von mir. Uh, der ist entstanden über eine Anfrage der Sch uh, Schule Bubendorf aus der Schweiz. Die haben gesagt, die, uh, es gibt so ein, ein Programm, das kann so was Ähnliches, was sie was hier gemacht hat, nicht ganz so viel. Das hier kann mehr. Und da geht es halt darum, dass Satzzeichen gesetzt werden sollen. Soll es halt möglichst einfach sein, also was man hier machen muss, um sowas, ich zeige einfach mal, was das ist. Also hier ist ein Text, hier steht ja auch schon die Anleitung, also man soll den Text mal lesen und die nötigen Satzzeichen ergänzen. So, jetzt können wir ja durchgucken. Gehen wir mal hier, ist natürlich sehr sehr einfach, deshalb bin ich mir nicht didaktisch ganz sicher, wie sinnvoll das ist, weil hier ist ein großer Buchstabe, da muss ja vorher irgendwie ein Satzzeichen gewesen sein, also ein Punkt oder ein Ausrufezeichen. Und dann würde das hier halt dieses Feld hier anklicken und jetzt könnte man sagen, okay, welches Symbol soll denn da rein? Und ich sage einfach mal ein Punkt. Und das kann ich jetzt halt bei allen machen. Natürlich kann ich auch irgendwo zwischendurch was setzen, wo es Quatsch ist. Ähm, kann ich jetzt einfach ein paar, ein paar Stellen noch machen, so, so wild, und man kann sich das dann, dann anzeigen lassen. Und dann sieht man auch, okay, der war richtig, der Punkt, und die anderen waren natürlich falsch. Die habe ich jetzt quatschmäßig da reingesetzt. Und so kann man das weitermachen. Das Schöne an dem Ding zeige ich auch gleich, man ist jetzt nicht festgelegt auf, ähm, ups, äh, machen wir nochmal weiter. Ähm, man ist nicht festgelegt auf diese Symbole hier, Punkt, Komma, Fragezeichen, Ausrufezeichen und ein Anführungszeichen. Man kann da alle möglichen Symbole eintragen, äh, die einem einfallen. Zum Beispiel auch äh, die richtigen Anführungszeichen, also eins unten links, eins oben rechts und sowas, ähm, ist man komplett frei, was man will. So, auch hier, wenn ihr das nutzen wollt, ist halt leider noch nicht offiziell erschienen, ist in der Testschleife. Auch hier können wir auf Reuse klicken und dann laden wir uns diese Datei runter. Speichern die auch auf den Desktop, haben wir eben schon gesehen. Und dann gehen wir wieder zu unserer Seite, wo H5P drauf läuft und damit es sauber ist, mache ich es einfach mal so. Also, das, ist, das nennt sich H5P Hub, wird demnächst übrigens auch ein bisschen erweitert. Und was wir hier brauchen, ist einfach diese Datei hochzuladen. Und äh, dann suchen wir uns die, laden die hoch und es passiert genau das gleiche wie eben. Na, er lädt jetzt auch die Bibliothek hoch, die fehlt die eine, das was er schon hat, eben Ritter. Und jetzt seht ihr auch schon den Inhaltstyp, also the ähm, Symbols. Ihr seht, man kann da eine Aufgabenbeschreibung erstmal angeben, Ihr habt ihr gesehen. Dann gibt man hier einfach den Text ein, so wie er richtig ist. Da muss man ähm, nicht jetzt irgendwie markieren, welches Satzzeichnung wo eingefügt werden soll, sondern man geht es einfach durch. Äh, schreibt einfach den Text rein, dann ist damit fertig und dann sagt man hier, welche Symbole sollen denn da drin gefunden werden. Da seid ihr komplett frei. Äh, bin ich schon sehr gespannt, was einige Leute damit machen. Also man kann jetzt, könnte jetzt auch mathematische Symbole eintragen, ist auch kein Problem. Ähm, ja, weiß ich nicht, was noch. Buchstaben, es ging auch Buchstaben. Also wenn ihr sagt, man soll alle Os reinschreiben, dann tragen wir hier noch ein O ein und dann muss man im Text halt alle Os richtig setzen. Oder irgendwie sowas. Und man... Ähm, geht ja halt nicht nur mit Satzzeichen, sondern mit jedem Zeichen, das man hier irgendwie eingeben kann. Bin äh, gespannt auf das, was ihr damit macht. Äh, ja, es gibt noch so ein paar Detaileinstellungen, wie immer, ne, ob man ähm, das kontinuierlich Überprüfen erlauben lassen soll oder ob es nach einem Klick äh, auf Check komplett wieder alles gelöscht werden soll. Ähm, das ist das. Oder ob alle Lücken angezeigt werden. Manchmal hat man bei wörtlicher Rede ja sowas wie... Ähm, was haben wir denn? Doppelpunkt, Leerzeichen und dann erst so ein Anführungszeichen. Ähm, ob dann gleich drei Lücken angezeigt werden sollen oder nur eine. Man muss explizit sagen, ich brauche noch eine Lücke, ich brauche noch eine Lücke, ich brauche noch eine Lücke. Das macht man damit und das war es im Prinzip auch schon. Also das macht man damit, damit ihr jetzt auch seht, ähm, dass es jetzt wirklich da ist. Also ich gehe nochmal auf Erstellen. Also ich habe es hier jetzt, sowohl wollte jetzt so einen Inhalt hochladen. Aber wenn ihr jetzt Pick the Symbols suchen würdet, würdet ihr sehen, okay, jetzt ist das auch immer in meiner Liste hier drin und ähm, ja, jetzt könnt ihr das, könnt ihr das weiterverwenden. So, jetzt springe ich hier nochmal rein, nächste nächstes was anderes. Jetzt habe ich natürlich keine Uhr hier, aber ich habe gesagt, ich brauche so 20 Minuten ungefähr. Das ist ein Tick mehr. Also ich liege perfekt eigentlich in der Zeit. Das ist selten. So, dann höre ich jetzt vielleicht erstmal auf zu reden. Ich mache vielleicht jetzt mal wieder mich groß. Da bin ich. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt dazu, dann schießt los. Oder vielleicht sagt ihr auch, hey, ich habe eine gute Idee, wie man das jetzt didaktisch einsetzen könnte, wo ich halt nicht drauf komme, weil ich so ein bisschen aus der Didaktik gekommen, aber eigentlich kein Techniker bin, dann würde mich das natürlich freuen, wenn ihr dazu Ideen habt, denn dann lerne ich ja auch was und kann das wieder weitertragen. Also, wenn ihr wollt, schaltet das Mikro an, wenn ihr was in den Chat schreiben wollt, macht das in den Chat. Und ich sehe das schon leider unscharf. Ja, das ist halt bei Zoom so, wenn Zoom das komprimiert, ist ein bisschen spät. So, jetzt, ja, Bildschirm, das haben wir Schärfe, die wir lösen. Ja, hätte vielleicht sein können, sehe ich jetzt natürlich zu spät. Also schießt gerne los. Ja, das Letzte vielleicht für so diese praktischen S, Doppel-S, Scharfes-S. -S, diese schönen Grammatikaufgaben da. Also mit Buchstaben. Mhm. Ich denke, das macht schon Sinn, weil das ja auch a leicht zu erstellen ist, dass man halt dann auch viel Übungsmaterial hat und dann findet man halt doch im Internet oftmals Käse oder eine Schweizer Seite, die dann Doppel-S, eine Scharfe-S gar nicht kennt und dann geht es manchmal daneben. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch was, was man Kollegen zeigen kann, die da mit anfangen auch. Also mhm. die da sofort, oh, A, ich spare mir Zeit, B, der hat ja Auswertung gleich, der Schüler und äh, vielleicht macht das ganz gern. Ja. Also, das, da sehe ich durchaus Potenzial. Also, das andere ist auch nicht schlecht. sind schöne Spielereien. Aber ich denke, da hast du auch gute Beispiele schon genannt. So für so eine Schulhaus-Rallye oder sowas, dann diese QR-Codes haben wir auch schon öfter mal gemacht. Also, da wäre das auch eine gute Möglichkeit. Ja, gerade da ist der Einsatzfall beschränkt. Also, ihr seht ja auch hier, ich habe da immer noch ähm, die Links dazu gesetzt. Hier oben ist der, sind wir der damals auf diesem, so seht ihr jetzt natürlich nicht, äh, hier hier, weil, ja. wenn, wenn, wenn ihr da draufklickt, da seht ihr noch mehr und dann mhm. kann ich fragen, wofür brauche ich denn, wenn es eh schon digital ist, so einen QR-Code? Dann kann ich auch direkt verlinken. Also ich könnte ja auch direkt einen Link auf Google Maps setzen und so weiter und so fort. Äh, äh, mir wurde aber dann von tatsächlich von mhm. einer Lehrerin gesagt, naja, grundsätzlich stimmt das, ist ein bisschen unsinnig, also einen QR-Code auf eine Website zu packen zum Beispiel. Äh, geht auch einfacher. Es gibt aber immer wieder den Fall, dass man irgendwie Unterlagen ausdruckt und wenn dann da so ein mhm. äh, Link drauf ist das, das ist so dann, ne, wenn man so, so ein Zwischending hat zwischen reiner Online-Welt und wenn man irgendwie die Brücke schlagen muss, dann in die echte Welt, dann ist das ganz nett. Ja, das ist durchaus noch verbreitet. <lacht> Wurde mir dann auch gesagt, genau. Sonst ist das natürlich klar, sonst könnte ich auch, wenn ich einen Link nur verstecke, direkt drauf verlinken. Nee, ja, wie gesagt, beim dritten, da sehe ich schon auch wieder so Sachen, die man halt einfach Kollegen zeigen kann, dass sie sich damit überhaupt beschäftigen wollen. Also mit dem Ganzen dann. Ne? Also ich meine, da wenn man jetzt sowas zeigt, also in Fortbildungen Fortbildung, ich weiß ja selber, habe ich auch schon gemacht, dann ist natürlich das interaktive Video ist immer das, was immer alle sehen wollen, das kennt jetzt alle. <lacht> ja. Aber diese Kleinigkeiten sind schon immer nicht schlecht und ich glaube, da muss eigentlich ja wirklich nicht viel wissen und viel können. Aber ja, doch, das ist immer das, was mich dann doch fasziniert an dem Ganzen und da bin ich auch immer ganz gern dabei und interessiert, wie das weitergeht mit dem Projekt da. vielleicht dann doch nochmal, ich habe ja viele Fragen auf einmal gestellt. Seht ihr hier ähm, denn irgendwas, habt ihr irgendwas gesehen, wo ihr sagt, hmm, da würde mir jetzt unbedingt noch das fehlen oder geht das ja. auch? Und ich habe es nicht gesagt. Ah, super. Also ähm, wir hatten auch schon mal bei dem Thema Quiz drüber gesprochen, lieber Oliver. Ähm, und als ich hier eben das Bingo gesehen habe mit dem Veranstaltungsabschluss und wenn ich dann lese, wenn du eine Teilnahmebestätigung verdienst, also dieser Punkt. Was ist die Seite, die erfolgt, wenn ich entweder ein Bingo äh, habe beziehungsweise wenn ich bei dem Quiz äh, die erforderliche Grenze richtiger Antworten überschreite? Da würde ich das natürlich immer so ganz prima finden, wenn man dann auf irgendeine Seite leiten könnte, die so ein bisschen äh, den Charakter eines Zertifikats hat. Ähm, ich weiß, bei Quiz geht es leider noch nicht. Ähm, wie ist denn das hier bei Bingo? Ähnlich oder anders oder genauso? Hier ist im Prinzip genau das Gleiche. Also ich, das ist ja... Der, das ist ja eingebettet in einen bestimmten Kontext. Ich könnte jetzt einmal die Seite aufmachen, also wo das eingebettet ist. Da, da ist direkt darunter der Link, um auf das Zertifikat zu kommen. Also es ist bei uns, bei diesem Kurs, ist das bei uns gewusst nicht so gewesen, dass man das jetzt irgendwie alles super streng macht und man muss erst es erfüllt haben, bevor man irgendeinen Link äh, irgendwie bekommt. Deshalb ist das da drauf. Aber ähm, nee, ist hier nicht drin. Aber äh, dieses Ding unterstützt halt die Ex api schnittstelle Und wenn man sowas braucht und wenn danach irgendwas passieren soll, kann man das halt sich halt das Customizing Dazu bauen, genauso wie man es haben will. Also, halt für H5P ähm, ist halt das Ding, es versucht, diese Inhalte für sich gut zu machen. Und alles, was da drumherum ja. kommt, ne? sei es Zertifikate oder ob man einen ganzen Kurs draus bauen will oder eine K Verkettung von irgendwelchen Sachen, das könnte man da auch überall alles reinquetschen, aber dann verliert mhm. es halt diesen schönen, also One Tool, One Purpose gibt es und, und bei, bei Linux zum Beispiel. Es gibt halt Werkzeuge, die machen genau eine Sache gut. Mhm. Und das versucht, soll auch so bleiben eigentlich. Und deshalb versucht man das nicht mit Funktionen vollzustopfen. das hat man irgendwann sowas wie PowerPoint ja. oder Word, was super viel kann, aber kein Mensch kann es mehr bedienen oder kennt die ganzen Funktionen. Von ja. daher ist jetzt erstmal so nicht drin. Wobei, wenn ich jetzt bei den Quiz nochmal fragen darf, da gibt es ja auch eine Seite, auf die man oder leiten kann, wenn man, das, wenn man das nicht erreicht. Für mich wäre es da, sage ich mal, kein, kein Systembruch, sondern eigentlich nur eine logische Ergänzung, wenn es auch die Option gäbe, auf eine Seite geleitet zu werden, wenn man es geschafft hat. Also da ist für mich, sage ich mal, nur noch ein kleiner Punkt, <lacht> den man ergänzen könnte. Wenn schon einer da ist, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, dann noch eins zu ergänzen, wenn ich es geschafft habe. Aber vielleicht stehe ich allein mit meinem Wunsch, das muss ich dann ganz tapfer ertragen. Aber du hast ja. doch gesagt, man kann, ich fürchte, ich zähle nicht äh, zu Mann, äh, was das Customizen betrifft. Nee, man kann auch Motorräder anpassen, man kann auch das. Äh, ich kann auch kein Motorrad wie selbst zusammen schrauben. Also, man braucht halt immer andere Leute, das ist halt immer so. Ihr setzt den Fall, ich würde gern bei diesem Quiz äh, Teil dieser Ergänzung haben. Könnte ich mich da mit einem äh, entgeltlichen Auftrag zum Beispiel an dich wenden? Das geht prinzipiell, ja, genau. Das ist schon mal eine ich, gute müsste, Nachricht. Müsste ich jetzt weiter ausführen. Das wäre vielleicht nochmal eine Session für sich. Ja. Wie funktioniert das überhaupt mit dem Customizing und Anpassen? Äh, Weil es da halt auch so ein paar Pferdefüße gibt, über die muss man halt einfach Bescheid wissen. Also wenn es dazu noch eine Veranstaltung gäbe, ich würde mich mit großer Sicherheit anmelden. <lacht> Vielleicht können Jura und Konsorten das direkt mit aufnehmen. Ja. Aber erstmal bis hierhin schon vielen Dank war wieder einmal bereichern und inspirierend. Sehr schön. Gut, und ich nehme einfach tatsächlich mit, äh, wahrscheinlich habe ich bei mir die Auflösung auf 720p oder sowas runtergedreht, was natürlich für die, die Schärfe nicht so zuträglich ist. Mehr Kultbar, da entschuldige ich mich nochmal. Fürs nächste Mal. Wird es besser.